wollen wir SozialdemokratInnen einen umfassenden, eine umfassende Reform bei der Pflege, denn eines ist klar, wenn die Löhne der Pflegekräfte nach oben gehen, dann darf das natürlich nicht zu Lasten der, der Pflegebedürftigen gehen und ihrer Angehörigen, das wollen wir nicht und deswegen wollen wir, dass die Pflegesätze gedeckelt werden und dass eine umfassende Finanzierung auch dadurch zustande kommt, dass die Pflegebürgerversicherung eingeführt wird. Das heißt, wir legen die gesetzliche Pflegeversicherung und die private Pflegeversicherung zusammen. Das ist im Grunde genommen überhaupt kein Problem, denn die, Regelung, die Regelungen und die Kriterien für die Leistung, der Leistungskatalog ist sehr ähnlich und deswegen wäre es total wichtig und auch einfach, dass wir hier dieses 40 Milliarden Euro Paket, was in der privaten Pflegekasse schlummert, in die gesetzliche Pflegekasse mit herübernehmen zugunsten einer guten pflegerischen Versorgung und zugunsten einer Pflegereform, einer umfassenden Pflegereform, wo wir keine Angst haben müssen, wenn Gelder für die Pflegekräfte nach oben gehen. Was wir vermeiden wollen ist auch, dass Gelder investiert werden in Aktien, in Gewinnmaximierungsüberlegungen, äh, das wollen wir vermeiden und deswegen sagen wir, die Pflege muss äh, dort gemeinwohlorientiert sein, wo sie das Geld, das äh, erwirtschaftet wird, in das System hineinge, äh, hineingebracht werden muss, damit wir eine bessere Pflegeversorgung kriegen. Die kommende Regierung müsste die Nachteile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 damit nicht die Situation wieder passiert, wie wir sie zurzeit hatten. Das große Problem der Pflegeversicherung ist seit der Einführung, dass es eine Teilgasko-Versicherung ist. Wir sind der Meinung, die Pflegeversicherung, so wie sie heute besteht, enthält zu viele Risiken für die Pflegebedürftigen und für die pflegenden Angehörigen. Wir brauchen eine Pflegevollversicherung, die alle Risiken abdeckt, die nicht Pflegebedürftigkeit zu einem Armutsrisiko werden lässt. Und das ist, glaube ich, eine auch der wesentlichen Aufgaben in den kommenden Monaten für die kommende neue Bundesregierung, diese Lücke oder diese gewollte Teilkaskoversicherung in eine Vollversicherung umzuwandeln. Damit wäre die Leistungsdynamisierung drin enthalten. Eine jährliche Anpassung der Leistungen wäre auch natürlich dann notwendig, aber wenn ich eine Vollversicherung habe, ist es wie bei der Krankenversicherung, die Leistungen werden weitgehend aus dieser Versicherung gezahlt, da gibt es immer noch Eigenanteile, über die man sich streitet, die werden zum Teil heute mh, ersetzt, aber ne, die Vollversicherung wäre die ideale Form Versicherung.